Yeah. Dann hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe mir auch ein bisschen das Programm angeguckt und finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache und fand auch, dass schon sehr spannende und interessante Menschen hier waren. Ich freue mich also, dass ich mich in diese Runde eingliedern kann und heute zu diesem Thema Splot was erzählen. Wir haben ja gerade eben schon gehört im Einstieg, dass der Begriff eigentlich doch so ein bisschen hmm, was versteht man eigentlich darunter? Was soll das sein? Was kann man dann damit machen? Meine Idee ist jetzt, dass ich vorab sozusagen na in so, wollen wir mal sagen, 15 Minuten ein bisschen was erzähle, was man sich darunter vorstellen kann, vielleicht ein bisschen mehr als einfach nur, wie man vielleicht diese einzelnen Buchstaben übersetzen kann. Dann vor allen Dingen, warum ich das... Ähm, für eine schöne Idee für aus einer didaktisch-pädagogischen Perspektive halte. Das finde ich nämlich eigentlich immer das Interessanteste bei solchen Sachen. Man guckt oft sozusagen auf die Technik und überlegt sich, wie die funktioniert. Aber das Spannende drumherum ist ja dann eigentlich, was machen wir dann mit dieser Technik und wie können wir die einsetzen. So Und ähm, damit wir ganz echt eine Splot-Multimedia-Werkstatt machen, geht es dann vor allem ums Ausprobieren. Also werde dann hier vorne nicht mehr referieren, sondern Sie haben ja auch selbst Geräte dabei oder hier Leihgeräte zur Verfügung und dann kann man tatsächlich testen und gucken, wie funktioniert es denn real und meine Hoffnung wäre, dass Sie alle dann was mitnehmen können, dass Sie sagen können, wow, das habe ich hier heute gemacht. Und noch viel besser wäre es, wenn Sie nicht nur sagen könnten, wow, das habe ich jetzt hier heute gemacht, sondern auch, wow, da habe ich die Idee, wie ich das jetzt in meinem Unterricht, in meiner Lerngruppe, in meinem Seminar, wo auch immer, in welchem Bildungskontext einsetzen kann. Naja, jetzt ist mein Rechner, Moment, müssen wir das einmal noch mal kurz hochsetzen. Das ist der Vorführeffekt, der schläft. Yeah jetzt läuft es wieder. Bevor wir richtig mit der Präsentation starten, zu mir selber nur kurz was. Ich bin Freiberuflerin und habe vor einigen Jahren das sogenannte E-Bildungslabor gegründet. Da geht es mir darum, eigentlich zu versuchen, eine zeitgemäße Bildung zu unterstützen. Ich bin sehr viel im Schulbereich unterwegs, mache da einiges, aber ansonsten auch im zivilgesellschaftlichen Bereich und gucke, wie kann man da vielleicht Bildungsarbeit machen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil gerade im zivilgesellschaftlichen Bereich, wenn es den ähm, Entwicklungspolitischen Bereich gibt, da ja schon früh sowas da war, man wollte grenzüberschreitend zusammenarbeiten und da war natürlich dann digitale Unterstützung was sehr, sehr naheliegendes, also ist da eine relativ große Offenheit dafür da. Ich twittere, die Kollegin kennt mich auch daher, und ähm, der, die Vortragsfolien von heute und auch weitere Informationen sind dann auch auf meinem Blog e Ja, plot. Das Zeichen, was das so sein kann, der Fleck im Hintergrund. <lacht> Ansonsten, ähm, wo das ursprünglich herkommt, das ist eigentlich schon was, was ich ähm, sehr sehr schön finde. Das ist von einem Kollegen, der nennt sich Alan Levine, der schon seit mehreren Jahren im Internet auf eine Art und Weise aktiv ist, die ich persönlich ähm, sehr schön oder sehr, wie soll man sagen, bildungssinnvoll finde, mit dem großen Bildungspotenzial das Ganze verknüpfe. Weil er eigentlich immer versucht zu sagen, ich probiere was zu entwickeln, ich gucke auch, vielleicht ist es noch nicht so ganz fertig, aber ich teile das dann mit anderen, ich lasse die daran weiterarbeiten und immer ein bisschen in so, einer, in so einer Art und Weise, dass man versucht, wo sind denn in irgendeiner Form Freiräume im Netz, die wir nutzen können, um eine gute Bildung für alle zu machen, um es allen zu ermöglichen, ähm, gesellschaftlich handlungsfähig zu sein, was natürlich in der digitalisierten Gesellschaft bedeutet, dass man sich natürlich auch in diesem digitalen Raum souverän, mündig, wie auch immer man als Schlagwort was es bezeichnen soll, ähm, bewegen kann. Also das ist der Hintergrund. Und eine... Idee, die da so ein bisschen kam, war dann die Idee der Splots. Splots ist eigentlich, darum fand ich das auch ganz nett in der Einführung, dass es gleich übersetzt wurde mit Smallest Possible Learning Online Tool. Ein bisschen ist es auch einfach eine Spaßbezeichnung. Also wenn man auf die richtige Seite der Splots geht, dann haben die Menschen da sehr viel Spaß daran, lauter verschiedene Zufallswörter zu generieren und zu gucken, was kann sich denn noch so hinters Plot eigentlich alles verbergen oder mit was können wir diese, Auf, ähm, diese Abkürzung noch auflösen. Ich ähm, übersetze es deshalb ganz oft gar nicht, dass, indem ich die einzelnen Buchstaben durchgehe, sondern was will man damit? Und was man damit will, ist sowas eine offene Bildung für alle zu mitmachen, wie es ja heute auch in dem Untertitel sozusagen heißt. Offene Bildung für alle zu mitmachen ist ja eigentlich naheliegend. Ich habe hier nochmal dieses Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach im Hintergrund gehabt, dass wir ja tatsächlich bei der Bildung in der Situation sind, dass wir sagen können, dass es ist eigentlich optimal, ist, wenn man nicht, erstens nur für sich allein in irgendeiner Form arbeitet und irgendwas ausgerechnet, sondern gemeinsam mit anderen und noch besser ist es, wenn man auch über die Grenzen hinweg schaut, also von ähm, Klassenzimmer, von dem Unterrichtsraum, von dem Seminarraum. Da ist hier mit der Multimedia-Werkstatt ja schon ein Versuch gemacht, als sozusagen ein offenes Angebot zu sein für Menschen auch aus unterschiedlichen Bildungsbereichen, aber wir wissen, dass das doch eher eine, eine Ausnahmeerscheinung im Bildungsbereich ist. Also im Normalfall haben wir doch unser Klassenzimmer, unser Seminarraum und das ist eben nicht offen, sondern es ist geschlossen und wir haben auch die Situation, dass wenn Menschen Bildung sozusagen machen, produzieren, Bildungsmaterialien erstellen, dass es doch dann oft die Sache ist: Das habe ich gemacht. also gebe ich das jetzt nicht unbedingt weiter und eben nicht diesem Duktus gefolgt wird. Wieso? Es ist doch eigentlich was Gutes, wenn ich das teile und weitergebe. Also diesen OER-Gedanken Open Educational Resources dazu haben. Wenn man dieses alte Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach entgegen, also dazu nimmt, zu dem, in welcher Situation wir uns heute in der digitalisierten Gesellschaft befinden, dann müsste man eigentlich sagen, wow, die, die Ausgangslage für eine gute Bildung war ja eigentlich noch nie so schön wie jetzt, weil wir ja doch sowas haben im offenen Netz, dass wir diese 4Ks, wie sie oft Kompetenzen für eine zeitgemäße Bildung genannt werden, dass wir die eigentlich wunderbar umsetzen können, weil das Internet, das ist Ihnen nicht neu, wiederhole ich eher wahrscheinlich, ist ja nicht so, dass wir uns in einem, in einem statischen Raum mehr befinden, sondern es gibt da die Möglichkeit, sich auszutauschen, es gibt die Möglichkeit, Sachen zu kommunizieren, es gibt die Möglichkeit, miteinander an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Also dieses Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken ist eigentlich wunderbar zusammenzubringen mit der Idee, wir wollen gemeinsam Bildung machen und die voranbringen. So, wo ist dann jetzt das Problem? Eigentlich <lacht> alles bestens so. Das Problem ist, glaube ich, ziemlich deutlich, dass wir uns die Realität angucken können. So, das ist jetzt nicht die Realität heute, aber ich fand das GIF hier eigentlich ganz nett, weil das doch so aussieht, wie man ähm, Schule, wenn jetzt die Technik mit dazukommt oder auch nicht nur Schule, sondern durchaus auch andere Bildungseinrichtungen, eher umgestaltet. Man macht ja nicht gerade dieses, dass man sagt, wow, jetzt haben wir die Möglichkeit, offen und kreativ und kommunikativ und kollaborativ das Ganze zu machen, sondern im Gegenteil, mit dieser ganzen Digitalisierung droht ja eher ein Rollback, droht eher was Bildung zu standardisieren, droht was Bildung einzusperren, einzukästen, wenn man es ganz spezifisch sieht auf den, auf den Online-Bildungsbereich, dann haben wir die Situation, wir haben ein Learning-Management-System, was geschlossen ist, ich registriere mich dafür, zum Teil muss ich auch dafür bezahlen, dann stecke ich in meinem Kursumfeld drin, auch da ist es häufig so, dass ich eher konsumiere, was mitgebracht wird, vielleicht noch irgendwie ein Forum zur Verfügung habe, wo ich nochmal einen Kommentar schreiben kann, aber dass Online-Bildung tatsächlich so umgesetzt wird, dass man sagt, wir gestalten auch gemeinsam was zusammen und wir machen das offen und alle haben einen Zugang und eine Teilhabe daran, das ist doch eher die Ausnahme. Das Ganze ist ganz oft, glaube ich, nicht mal so sehr ähm, böser Wille, sondern vor allen Dingen eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und ich habe ein paar Fragen, so die ich immer wieder höre, ähm, so ein bisschen aufgeschrieben oder zusammengestellt. Und das Erste ist das, also was so das, das Grundlegens ist. Wo finde ich das denn, wenn ich das jetzt in irgendeiner Form offen machen will? Was ähm, ganz gut verständlich ist, weil oft ist es so, dass es nicht die offenen Tools sind, die unbedingt auch noch viel Geld zur Verfügung haben, um Werbung für sich selber zu machen, um sich sonst wie zu verbreiten, sondern das ist eher sowas, naja, das wird dann halt so Mund-zu-Mund-Propaganda über soziale Netzwerke und so weiter weitergegeben. Aber die richtig großen Player, das sind dann natürlich die kommerziellen, die kommerziellen Produkte, die damit auch Geld verdienen wollen, die dann eben oft einfach nicht offen sind und die ganz häufig auch nicht diesen Anspruch mitnehmen, eine offene Bildung in irgendeiner Form zu machen. Mit Da zusammenhängend ist dann ganz oft, ähm, wie kann ich denn sowas betreuen, ne? wenn ich das jetzt tatsächlich offen habe und da schreibt irgendjemand was rein und was passiert denn da? In der Schule haben wir immer diese Sorge, dass man sagt, da können jetzt Schülerinnen und Schüler irgendwas im Internet veröffentlichen. Wer ist denn dann dafür verantwortlich? Wie kann man denn damit umgehen? Wie kann ich das überhaupt auch kontrollieren, was da passiert? Also das sind alles ja sehr, sehr berechtigte Fragen. Oft ist es dann auch so, wenn man offene Tools nicht nur als offen, sondern auch als Open Source nimmt, dass man so eine Abschreck. Sache hat, dass man sagt, oh je, geh mir damit weg, wenn ich das schon sehe, dieses Gefrickele hier, da bleibe ich doch lieber bei meiner fertigen App, die ich dann auch wenigstens ähm, bedienen kann und es ist auch immer so was, wenn man sagt, da ist was offen und kostenfrei und ich kann da einfach so im Netz drauf zugreifen, dass man dann oft sagt, ähm, na, wo wird denn dann damit das Geld gemacht? Da ist doch bestimmt irgendein Datenschutzproblem dahinter. Also das sind alles Fragen, die immer wieder kommen und die aus meiner Sicht auch sehr berechtigt sind. So, und die Lösung sind jetzt die Splots. Und das wird Sie jetzt noch nicht so sehr überzeugen mit diesen zwei Sachen, die da stehen, aber hoffentlich nachher, wenn wir uns die Sachen angucken. Aber die Idee, die mit Splots von Alan Levine eigentlich verbunden war, dass er gesagt hat, er möchte zwei Sachen damit ermöglichen. Erstens soll es wirklich einfach sein. Also wir wollen keine Tools haben, die ähm, so ein Open-Source-Nerd-Abschreckungsfaktor, wenn man das so bezeichnen möchte, haben, sondern es soll so sein, ganz normale Menschen in Anführungszeichen sollen darauf zugreifen können und sollen die auch vernünftig nutzen können. Und der zweite Aspekt ist der, dass man gesagt hat, es soll eben gerade nicht darum gehen, dass man diese offenen Tools als Datensammelmaschinen macht, sondern es soll eine Möglichkeit geben, sich im offenen Netz, am offenen Netz zu beteiligen ohne, dass ich mich registrieren muss, ohne, dass ich mich anmelden muss, ohne, dass ich, wenn ich das auf eine Smartphone-Tablet-Variante nehme, irgendeine App sozusagen installieren muss. Also das ist der Hintergrund. So, wie wurde das dann umgesetzt? Es gab eigentlich, der, der, erste, der, der, der erste Versuch oder die erste Idee war, ist auch was, was es bis heute gibt, war auf Grundlage von WordPress. So, und WordPress ähm, wissen vielleicht einige, dass man das ja zum einen auf WordPress kommen hat, wo ich mich einfach dann registrieren kann und dann baue ich da meinen Blog. Es ist aber gleichzeitig auch eine Open-Source-Software, die ich mir runterladen kann und dann auf meinem eigenen Server installieren kann. Und für diese Variante der eigenen Installation wurden dann Themes gebaut, die man sozusagen auf dieses WordPress draufsetzte und damit was entwickelt hat, dass es eben nicht mehr so war. Ich muss mich da registrieren, ich muss mich anmelden, um irgendwie bloggen zu können, um ähm, mich über einen Kommentar hinaus zu beteiligen, sondern mit diesem Theme wurde wie so eine Art Folie drüber gesetzt, dass so eine wie so eine Art Meta-User da war und der dadurch konnte jeder, der auf die Seite kam, sich dann beteiligen und mitmachen. Diese wordpress plot wurden dann in verschiedenen Varianten ausgefertigt, also man hat solche Sachen gemacht als eine Sammlung, dass man lauter Links sammeln konnte, man hat es als blogging sim gemacht, wo man verschiedene Texte da drauf bringen konnte und man hat es auch als eine Variante gemacht, die aus meiner Sicht so mit die netteste Variante ist, dass man kleine Herausforderungen veröffentlichen konnte und diese Herausforderungen dann von allen beantwortet, gelöst werden konnten und das Ergebnis sozusagen geteilt werden konnte. So, und daraus sind dann eigentlich sehr, sehr viele weitere offene Tools auch entstanden und viele, die sich auch aus anderen Strängen entwickelt haben, hat man mit dazu geholt, sodass man jetzt unter, diesem, unter dieser Splot-Community oder wie man es auch immer bezeichnen will, eigentlich relativ viele und auch gute Sachen finden kann. Und einige davon gucken wir uns dann jetzt gleich an. Bevor wir da hinkommen, würde ich noch ein bisschen was sagen zu der Umsetzung von dem Ganzen. Das habe ich vorher schon gesagt, dass es natürlich jetzt erstmal ist, na super, habe ich da jetzt also so ein WordPress-Theme, ich melde mich da dann jetzt nicht mehr an, sondern ähm, ich kann einfach so, ohne mich zu registrieren, da mitbloggen, ähm, was macht es denn dann jetzt meine Bildung besser oder wie kann das denn dann in irgendeiner Form aussuchen. Und da kann ich mir eben gut vorstellen, dass dieses Splots, oder es gibt auch schon Beispiele dafür, in verschiedenen so Bildungssituationen eine wichtige Rolle spielen können. Und das eine, so ein bisschen das Vorzeigeprojekt von den Plots, ist der sogenannte Daily Create Kurs. Den gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren, ist englischsprachig. Und die Idee dahinter ist, dass immer wieder, eigentlich sogar ja Daily Create fast jeden Tag, ich weiß nicht, ob es immer noch täglich ist, aber auf jeden Fall sehr häufig, eine Herausforderung gepostet wird und man kann sich daran beteiligen und mitmachen und seine Antwort posten, ohne dass man sich in einen Kurs fest einschreibt oder ähnliches. Und mit diesem Kurs Daily Create hat man über die Jahre hinweg jetzt tatsächlich schon sehr, sehr, sehr viele Menschen erreicht, die einfach so an der Bildung mitgemacht haben. So, dieser Daily Create Kurs ist dann gleichzeitig oder lässt sich gleichzeitig auch koppeln an Seminare, Vorlesungen, die an Universitäten zum Beispiel stattfinden. Dass man also zum Beispiel sagt, Studierende, die dann in dem Seminar XY sind, machen mindestens 20 Mal mit bei irgendeinem Daily Create. Also das ist die Variante, was man machen kann. Und da sieht man dann schon, dass, dieser, dass, dass diese Möglichkeit von Splots, wie so eine Art Brücke bietet zwischen dem formalen Bildungsbereich, also ich bin in einem festen Kurs drin, aber ich habe dann gleichzeitig noch so einen Nebenbereich, wo ich einfach so ein bisschen rum experimentieren und ausprobieren und testen kann und die Verbindung damit ist dann gleichzeitig noch, dadurch dass dieser offene Kurs nicht nur für meine eigene Seminargruppe da ist, sondern offen für alle zur Verfügung steht, treffe ich da auch auf Ergebnisse, die irgendwelche Menschen gemacht haben, die völlig aus einem anderen Kontext sind, also die können aus einem ganz anderen Land kommen, die können irgendwie ganz anders was arbeiten, können einen ganz anderen sozialen, kulturellen Hintergrund haben als ich und dadurch wird das Ganze dann überhaupt eher spannend. Also das ist nicht so sehr diese technische Frage, super, es ist jetzt also ein Tool, wo ich mich nicht anmelden kann, sondern es ist die Umsetzungsfrage zu sagen, wir machen da so einen, so einen formalen Kurs, aber öffnen den mit so einem Splot-Bereich, wo sozusagen noch mehr mit dazukommt. Und ganz genauso, das sind dann jetzt diese zweiten Varianten, wie ich mir gut vorstellen kann, dass ähm, das sozusagen auch umsetzbar ist. Und eins davon probieren wir dann jetzt gleich aus, nämlich, dass man einfach sagen kann, man stellt was vor, man präsentiert was und sagt dann direkt so, lasst es uns in irgendeiner Form ausprobieren. Und heute Abend jetzt, also oder heute Nachmittag, ist die Idee, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Splot-Plattform, ähnlich wie diese Daily Create. Und da sind zehn Herausforderungen sozusagen formuliert. Und diese zehn Herausforderungen beschäftigen sich alle mit offenen Tools zum Lehren und Lernen im offenen Netz. Und was wir jetzt hier machen, ist, dass wir sagen, wir fangen an, diese Herausforderung einfach mal zu lösen. Wir veröffentlichen das, was wir produziert und gemacht haben, direkt auch auf dieser Splot-Plattform und stellen dann dadurch Verbindungen her. Die erste Verbindung ist die, dass wir gegenseitig sehen, was machen wir denn eigentlich gerade. Also nicht wie sonst beim Workshop, wo vielleicht jeder auch so ein bisschen vor sich hin puzzelt und nachher guckt man von vorne nochmal drüber, kann man direkt sehen, ah, da hat ja jemand gerade was gemacht. So, die nächste Ebene ist die, dass wir sagen können, wir müssen auch nicht hier drinnen bleiben, sondern... Man kann das auch twittern, das kann man auch nachträglich machen, man kann das auch per Mail rausschicken, man kann auch per WhatsApp eine Kollegin, die jetzt gerade keine Zeit hatte, sagen, ach guck mal, wenn du Zeit hast, willst du nicht auch was online stellen? Also auch da gibt es die Möglichkeit, das auszumachen. Und die dritte ist dann noch, dass wir das natürlich auch zeitlich ausdehnen können. Wenn man jetzt sagt, ich schaffe das jetzt nicht, diese zehn Herausforderungen alle hier in diesem Raum zu machen, kann man sagen, okay, dann gucke ich mir das morgen nochmal an, dann schaue ich da nochmal drüber, dann mache ich da. Noch mal weiter. Dann nehme ich das mit in mein Kollegium und wenn ich eine Mikrofortbildung mache mit irgendwie fünf Leuten, kann ich sagen, ich nehme die noch mal mit dazu und sage: Lasst uns doch mal an diesen Herausforderungen weiterarbeiten. Mal gucken, was ihr da sozusagen produziert habt. So. Und diese Seite findet, die finden Sie auf Splot.io. Da sind also sozusagen diese zehn Herausforderungen da. Und wir könnten dann jetzt damit starten, das sozusagen einfach mal auszutesten und zu versuchen. Der Fokus, was ich jetzt ausgewählt habe, liegt tatsächlich ein bisschen darauf zu sagen, ähm, so Spiel und Spaß im offenen Netz. Das wird manches Mal vielleicht erstmal so ein paar, wozu braucht man denn das da jetzt? Aber meine Erfahrung ist die, dass es gerade wenn man nicht auf den ersten Blick sagt, wow, das ist jetzt super nützlich, dass ich hier so ein Meme gestalten kann oder sonst was, dass man oft in dem nächsten Schritt dann sieht, ja doch cool, so könnte ich das auch mit meiner Lerngruppe, mit meinen Schülerinnen und Schülern sozusagen machen. Wir können jetzt hier noch einmal kurz gemeinsam drauf gucken. Sie kommen also auf ähm, diese Seite Splot.io, und ich möchte da noch kurz dazu sagen, ich bin ja heute ehrenamtlich hier, darum ist es auch für mich selber, was ich mit Ihnen mache, ein bisschen ein Experiment. Also diese Seite gab es vorher noch nicht, sondern es ist eine neue Plattform zur Splot-Umsetzung im deutschsprachigen Raum. Und ähm, es ist für mich dann sozusagen das Spannende, was ich mitnehme, dass ich das total schön finde, Sie dabei zu beobachten, wie machen Sie denn das, vielleicht treffen Sie auch auf Fehler und wir können das dann auch gemeinsam korrigieren und gemeinsam besser machen und die nächste weitere Idee ist dann tatsächlich, das mitzunehmen und zu sagen, okay, wir hatten heute den Einsatz Multimedia-Werkstatt Frankfurt, diese zehn Herausforderungen, die jetzt hier dastehen, das nächste Mal beim OER camp werden na, fünf davon wiedergenommen und nochmal fünf neue Herausforderungen ergänzt und dann gucken wir mal, was die Teilnehmenden dann machen. Und wenn Sie jetzt einmal auch die Plattform kennen, können Sie sozusagen durchaus sagen, Sie gehen da wieder drauf, gucken sich das weiter an und machen das. Wie Sie das jetzt lösen, ist ähm, im Prinzip Ihnen überlassen. Wir können auf diese Herausforderungen gehen, dann haben wir die einmal in einer Liste, die sind immer kurz einmal beschrieben, wie die sozusagen, also was es darum geht. Kann man also nach Interessensgebiet machen, ja, so verstehe ich das oder das ist jetzt für mich besonders spannend. Wir können einfach mal eine Herausforderung öffnen, dass man dann sieht, wie das aussehen würde. Man hat wieder die kurze Beschreibung, man hat eine Anleitung da, wie man vorgehen könnte und man hat dann hier die Möglichkeit, das Ergebnis zu teilen. Und die geteilten Ergebnisse tauchen dann direkt hier drunter auf. Und da sieht man jetzt schon, dass man überhaupt gar keine Sorge über irgendwas haben muss, weil man meldet sich ja nicht an, man registriert sich jetzt nicht. Also es ist die freie Entscheidung, man darf gerne Vor- und Zunahme und E-Mail-Adresse und Twitter-Händel mit dazuschreiben, wenn man was veröffentlicht, man muss das aber nicht. Also die eigentliche Idee davon ist, tatsächlich Dinge anonym zu teilen aber dadurch, dass man sie teilt, überhaupt in so ein Verständnis reinzukommen, ja, ich wach was mit im offenen Netz, ich veröffentliche auch selber was, überhaupt sowas mal ganz real sozusagen gemacht zu haben und gleichzeitig eben auch diese Plattform mit Leben zu füllen und den Teilnehmenden jetzt hier, vielleicht dann ihren Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch dann noch ganz anderen Menschen, von denen wir das gar nicht wissen, die Möglichkeit zu geben, mitzulesen und sozusagen mitzumachen. Ja, damit würde ich den zentralen Vortrag hier vorne, einmal stoppen und dann rumlaufen, mit Ihnen gemeinsam das dann auch angucken, was da sozusagen dasteht. Die Seite, sozusagen Splot.io, um die aufzurufen und alles, was ich jetzt ähm, erzählt habe, auch in der Folie und auch nochmal die restlichen Links, findet man alle unter linksde splot Ja, weit dann erstmal, vielen Dank von meiner Seite. Der jetzt einen von unseren ja, also man muss sich da anmelden, das geht gar nicht anders. Und zwar ist der Benutzername, das, was hier vorne jeweils draufsteht, also Workshop 08 ist das beispielsweise, bei Ihnen vielleicht Workshop 04 oder Workshop 10, was auch immer. Und das Passwort ist immer Studium Digital, wie unsere Einrichtung klein geschrieben als ein Wort. So.